ob mich das nicht tötet. Au. Ja, Lauf gegen Fahrwand. Das sieht so schmerzhaft aus. Das sieht mir einfach fast nichts ab. Oh nein. Also. Ich halte dich Jetzt voll gekriegt. keine of Regions. Er versteckt sich hinter Tank Könnt mir das? Fünf. Scheiß bringt mir das. Ah man Holy fuck. Ich hole mir Granaten. <lacht> Na, naja, das geht nicht so. jetzt hier lassen. Ja, wissen Sie jetzt? <lacht> ja. ja wir wissen es ja jetzt. Da unten wäre noch die Tür, wo wir rauskommen würden. und ich sowieso, wie wir nachher da wegkommen. wir uns mit dem Kran hochhebt dann. Jill, bist Ach, chill, bist du was? Chill, bist du Er ist du? oh, die Minen halten nicht ewig. Oh. Ah, ne, das ist nur... Ne, hier war sie nichts Spezielles. Ich dachte, vielleicht muss ich ihn unterhalten noch. aushält unglaublich <lacht> wenn das mal muss ich nach links laufen fehler nicht mehr viel Munition, ne? Oh Gott. Rage. Was soll ich denn da machen? Jedoch wieder weg. als ob sie nicht getroffen werden. Schon. für Keyboard, Er hat Schmerz darauf gesehen. Nemesis No More sie Nemesis Stufe 3 Äh Stufe 2 das heißt, Ich wusste es Aber danach gibt es keine Nemesis Stufe 4, das heißt wir kommen voran <lacht> So Ich mach kurz Inventory Management, ich glaube ich beende danach mal für heute. Das war jetzt ein bisschen viel Action. <lacht> ich bin durch. <lacht> Berührst du mich noch kurz aus? Speichern dann beende ich mal. Ich werde die Flinte mitnehmen. Ah, ich habe Schießpulver. Tschüss. <lacht> Waffenspezifikation. Seitens des Projekts XXX. Ah, deswegen. reden vom Granatenwerfer. Voll interessant eigentlich. So. Ah doch, ich bin noch wichtig. So gut, dann beende ich mal langsam. Für dich. Boah, ich bin durch. Fast nicht mehr wenigstens. Also ja, ich bedanke mich fürs dubai sein und. Äh, Dienstag gibt es wahrscheinlich wieder ein nas -Log. Ich weiß nicht, ob ich nächsten Samstag streame. Muss mal schauen, wie das jetzt aussieht. Ich habe gerade halt Abschluss. Aber mal schauen. Also, ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Cheerio! Damit. Oh, Aber. Das brauchen wir noch. So. Oh Gott, ist Felicato so laut. Äh, natürlich mein. Das habe ich diesmal vergessen, dass mein Mikrofon da ja wieder Spezialeinstellungen braucht, damit es nicht die ganze Zeit alles mitnimmt. Nice geht. Unter, äh, 26. muss passen, ne? Ja. Okay. Okay, wir sind irgendwo unten. Stimmt, wir haben letztes Mal Nemesis besiegt hier drin. Ich habe gelernt, dass es einen alternativen Weg gibt. Nicht mitgekriegt. Dass man anscheinend auf die Tanks schiebt. Geht es noch zurück? Nein, nein. dass man anscheinend auf die Tanks schießen konnte, wenn er dahinter stand. Ich habe es jetzt einfach gemacht, ich habe mir halt Granatwerfer genommen. Anscheinend gab es dann einen viel einfacheren Weg. Ja, im, Na im Nachhinein weiß man das natürlich, aber egal. Ich denke, wir werden heute nicht mal allzu lange spielen, bis wir fertig sind. Vielleicht noch zwei Stunden, hätte ich gesagt. Äh, das heißt aber nicht, dass ich danach fertig bin. Ich würde dann auf Metro Last Light wechseln mal. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl! Nein, nein, nein, nein, nein. Du bist Geld Ich mag ihn. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe. <lacht> Sag mir nicht, es ist Nemesis 3. Das ist ist. Hast du hier was Erstaunliches gesehen? Die Daten darüber wären Millionen, ja? ja es mehr. ist. Aber uh, du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. <lacht> Viel Glück! Nikolai! Chill. Schnapp dir Nikolai! Er hat den Impfstoff! Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon! Läuft das denn raus? Klar tust du das. Faaar. Hör zu. Nur dass du's weißt. Es ist das letzte Mal. Ja, falsche Waffe. Wird das nichts. Das dachte ich mir schon fast. Wir können nichts mit. Ich dachte, vielleicht können wir was mit den Energietanks da machen. Ich weiter. Ah. Sieht schon viel besser aus, ja. A fucking Raygun. Nein. Mist, sie braucht Strom! Drei Stück, so wie es aussieht. Ja. Halten, halten. Okay, das schaffen wir. Okay, ich habe wieder verkackt. Entschuldigung. Andy, wo bist du? Ich muss wieder aufschreiben. Ah, die ist nicht ganz drin ich gemerkt habe, dass ich vergessen habe, aufzunehmen. Da hoffe ich nicht. Komm mal, komm mal. Ja, haupt nicht. Habe ich eigentlich alles Ich habe alles, alles klar. Oh. Und sortiert ist immer da. Mein Hass, mein Hass. Hast du bitte deine Griffe wegnehmen? Dankeschön. Ich gucken, ob ich zwischendurch abbrechen kann, aber habe ich gar gegrappt. Ich war voll geheilt. Das war ein One-Shot. Drücken Sie wiederholt irgendwas oder bewegen Sie L und R, um sich schnell zu erholen? Hab ich gar geone-shottet. Ja den Rest können wir gleich skippen. Ja, danke schön. Da muss ich das gar nicht reinstellen da mache ich das ab jetzt. Ja, dann verpassen wir nämlich gar nichts. Ja, äh, hier ist der Reaktorraum, guck mal. Anscheinend hat sie rote Lichter gehabt. Uh, und da konnte man drauf schießen oder so, und dann sind die umgefallen irgendwie, und dann wäre Nemesis runtergefallen. Ich habe es mit Granaten gemacht, das war auch okay. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl. Nein, nein, nein, nein. Du bist Geld wert. Ich mag es. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe. So was erstaunliches gesehen die daten darüber wären millionen wert aber uh, du weißt wie es ist die stadt wird hochgejagt leben sind unbezahlbar <lacht> viel glück Nikolai Jill schnapp dir Nikolai er hat den Impfstoff was ist mit dir uns läuft die Zeit davon ich pack das schon klar tust du das Natürlich, weil wir cool sind. Das ist eine Ansage für dieses hässliche Vieh. Und los geht's. Also, jetzt wissen wir schon... Warte mal, da ist Mund... Weil, versuchen wir mal zweimal hin. Aber egal, egal. Wir haben alles drin. Versuch 1 war eh richtig wasted. Ich glaub, da ist noch mehr. Ich hole mal alles, was ich kriegen kann. Alright. Oh, mhm, ja. Schon geil aus. Aber mit der Wucht hätte sie das niemals halten können. Habt ihr gesehen, wie der Boden eingecrackt ist? Unmöglich. Oh, die Zähne. Bäh. Bäh. Das, das hätte sie nicht halten können. So, jetzt sehe ich gleich, ob äh, es random ist oder ob fast gelegt wird, welche die nicht funktionieren. Es ist festgelegt. was. Und wenn ich jetzt hier grabe. Deswegen wollte ich ja eigentlich gucken, dass ich wegkomme. Jetzt haben wir viel Schaden. Oh. Nein, nein, komm, komm, komm. Ich glaub... Alter! Ich bin tot. Das ist nervig. Glaube ich, ah, wenn sie auf seine großen Pusteln schießen, fügt ihnen das enormen Schmerz zu und legt ihn für eine Zeit lang. Nutzen sie diese Chance, um zu aktivieren? Ja, okay, hätte man kommen können. Vielleicht, ah ja, da bricht genau hier rein. Ja, das macht Sinn. Ich sammle trotzdem kurz alles ein. Vielleicht brauchen wir nicht alles, aber man weiß ja nie. Nein! Ah, du bist doch eine Bitch! Also Nemesis ist eine Bitch. Ah, sieht chill mal Arsch aus. So, jetzt fick dich Nemesis. wir. nicht beide pusteln Put machen. Ich schon. Ah ja, ja jetzt. Okay. Ich wusste, ich schaff's nicht einmal. Ich bring mich gleich wieder Boden. Ja, komm her. Drei jetzt. Au, ja, ich soll vielleicht gucken, Nachladen, nachladen, nachladen, komm an. Ich glaube, die Shotgun hier bringt nicht viel. Die könnte ich, wenn ich nochmal sterben würde, zurücklassen. Vielleicht Great launcher mitnehmen. Ich weiß nicht ob ich das ziehen muss. Au. Komm schon! Das nächste Mal vergiss dich einfach. Holy shit. los ich hoff's jetzt steht nämlich stufe 3 dann ob ah, das ist der letzte mal das letzte mal war ich man könnte davon ausgehen von seinem Zustand, seiner größe und so aber man weiß ja nie ich habe ich vergessen nachzuladen passt damit habe ich auch keinen Ah, da hinten ist eine Leiter. okay. Es ist schon ein bisschen eklig, vielleicht, aber das ist ein ganz kleines bisschen nur. Und wenn wir jetzt innerhalb von einer halben Stunde fertig sind, bin ich sad, weil ich letztes Mal extra aufgehört habe, dass ich noch was zu tun habe, bitte. Ah, ist auch gut, dann bleibt mehr für Metro last leider, aber trotzdem. Ja, Nikola ist eh eine Flachpfeife, der kriegt das nicht hin. Ich kann ihn noch das sieht schon cool aus im Vergleich zum ersten Teil. Das sag ich die ganze Zeit schon. Keine Info. Okay. Das ist meine Mission. Kreatur besiegen Impf zurückbekommen, ja okay, oh irgendwie klar nicht auf das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht, mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. Zehn Minuten bis zum Raketeneinschlag. Ah. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl, Miss ja. Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. <lacht> Der Highkick war sauber, da hat weh getan. Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Erschieß ihn! Carlos! Doch ich lasse dich nicht allein zurück. Das wäre einfach zu grausam. Hey. Was ist mit dem? Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen arbeitest du ich sag's dir wenn du mich herausbringst ich bezahle was immer du willst du bist ein narr du bist ein narr wenn ich sterbe erfährst du die Wahrheit nicht ein paar ermittlungen machen wir nicht Jill, Alice okay? ist endlich vorbei. Bis dann, Raccoon. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tode. fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für allemal. Ja, nice. 20 äh, Minuten, ne? ich hätte das letzte Mal machen können. Fuck. <lacht> okay. Äh, ja. Aber ey, Raccoon ist fertig. Nermis ist fertig zum Glück. Meine Fresse hat mich der nochmal aufgeregt. gut ich schon das spiel wenn ich jetzt nur noch habe ich eben gemerkt dafür ein geräusch machen sonst gibt es ein echo eventuell ich muss diesen code kurz eingeben dann kaufe ich mir noch code veronica aber das wird heute nicht mehr geladen wahrscheinlich das nächste mal Zero downloaden und dann Nummer 4, aber ich würde eigentlich Veronica spielen, dann wo ich weitermache. Beziehungsweise jetzt mal Ret Metro. Ich wollte Bioshock, habe ich mir überlegt, aber Bioshock habe ich halt nicht. Äh, nicht installiert. Also, ich habe es aber nicht installiert. Ich habe das Original und die Remaster. Ich würde auch die Remaster spielen. Aber ja, okay. Wollen? Ich denke... Oh, oh, oh, oh. Oh, ich dachte, da kommt jetzt noch was, aber... Okay. Acht Tote habe ich geschafft. Spielzeit 5 Stunden 10 ist eigentlich voll okay, denke ich. Ich glaube, die anderen waren auch etwas so lang. Ein bisschen länger teilweise sogar. Teil. Top. Punkt. Ah! Okay, das sind komische Münzen. Das wäre hilfreich gewesen. Den hätte ich einfach von Anfang an dann. Okay, das klingt geil. Raiden. Ah, das Kostüm finde ich cool haben wir noch Herausforderungen Ach so ja okay Aber halt nichts mit dem Raketenwerfen er äh, mit dem mit der Pistole gemacht Ach das gibt noch Bonus Anscheinend hier nicht okay ja gut. Dann war es.